der vielversprechendsten Döner, vielleicht nicht sogar dem vielversprechendsten in ganz Berlin. Also nicht wenige Leute sagen, das ist der beste Döner in Berlin. Boah, Olle 2 und 6 von 4 am Start in Berlin. Wir testen heute die Lieblingsdöner der deutschen Rapper. Und zwar haben wir da, da, da, Trommelwirbel, Massiv-Lieblingsdöner und den von Paschamin. aber den Undercover Berlin Lieblingsdöner von Massiv. Paschamin. Was ist Paschamin gesagt? gesagt? Hey, Paschamin gesagt, Paschamin. <lacht> Pashamin. Der Undercover von Massiv. Und zwar ist es ähm, ich sag's nicht, ihr werdet es gleich sehen. Ich gebe zu Danny weiter, es sind nämlich Special-Döner, es sind Gourmet-Döner. Heute kann ich gut mitrechnen, dass der beste Döner Deutschlands geknackt wird. Haut mir euer Kommentar auch rein hier ins Video, um den äh, Gutschein abzuzahlen. So, und jetzt gebe ich an Danny weiter, der sagt uns, warum das Special-Döner sind. Willkommen zurück bei Holles kulinarischer Reise. Ihr wisst, Holle ist sehr hungrig. Deswegen besucht er heute zwei Dönerläden. Nummer eins, Imrin. Hier wird der Spieß mit Lammfett überzogen. Nummer zwei. Sogar der Rapper Massiv sagte einmal, es sei sein absoluter Lieblingsdöner. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen. Tolle. So, wir sind jetzt bei Imrim an Schad. Imren am Start. Imren wird es vor, glaube ich. Und das Geile ist, äh, wie es Danny im Intro schon sagte, wir haben hier einen Wir Ist natürlich 100% self-made. Ich habe mich schon erkundigt. Und wir haben eine Fettschicht drauf mit Lamm. Man muss Lamm mögen, natürlich. Aber es ist eine Lamm-Fettschicht obendrauf. Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass das ganze Fett runtertropft Und wir natürlich massiv heftigen Geschmack im Döner haben. Fettgeschmacksträger. Ich glaube, jeder weiß es. Man braucht es nicht sagen. Und ja, ich habe hier ein paar Jungs von Imren am Start. Äh, ich komme mal zu euch nach hinten. Ne? Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Kurz zu mir, wir noch in 40 plus. Ich wollte euch nur kurz darauf aufmerksam machen. Die Proteinriegel wieder am Start sind. War lange Zeit nicht da. Holle 10 könnt ihr jetzt auch benutzen für den direkten Support an mich. 10% Rabatt. Nochmal extra drauf. Link findet, findet ihr in der Videobeschreibung. Also hier haben wir einen Spieß, ein Riesenklopper. Guckt euch das Ding an. Der ist ganz Man sieht halt 100%. So ein Spieß siehst du sonst nicht. Also es ist einfach, ja, für mich ist es ein außergewöhnlicher Döner einfach. Es ist nicht dieses Ding von der Stange. Fleisch sieht anders aus, Spieß sieht anders aus. Oben schön die Fettschicht mal schauen, was der Kollege uns bei dem Dünner sagt. Ein paar Einblicke hier aus dem Laden. Hier auch hier Teigmaschine am Start. Ich hoffe, die machen das Brot auch selber. So, ich weiß es nicht, frage ich mal eben. Manchmal wird ja auch nur türkische Pizza gemacht oder so. Nochmal eine kleine Ergänzung. Also wir haben Halalfleisch. Das ist ja immer für, für einen Teil der Community sehr interessant. Brot wird tatsächlich eingekauft, kann aber ja sehr gut auch sein. Ne? Wenn es von der Bäckerei geholt wird, gar kein Problem. Fleisch 100% made Ich denke, das haben wir alle gesehen. Und jetzt geht es ans Dönerfressen, sozusagen. wir gucken noch mal, wie wir das Ganze zubereiten. Mein Döner ist gleich fertig. Sumak ist da drauf. Achmed sagt gerade, das ist Essigbaumgewürz. Sesamsoße gewählt, ein bisschen scharf, Zwiebeln, äh, Tomate, äh, Pita haben wir drauf. Also relativ basic es ist es. Nicht so heftig überladen. Finde ich gut. Also ich mag auch gerne so einen Basic-Döner in Anführungszeichen. Und jetzt wird er getestet. Es ist hart, als wir kamen. Wir sind recht früh hier. Ich glaube um halb zwölf sind wir gekommen. Alles frei. Wir sind jetzt 20 Minuten hier kein Platz mehr, das heißt, ich muss jetzt im Stehen essen. Halb so wild, verschärfte Bedingungen, aber das kriegen wir hin. Also nochmal, so sieht er aus, ne? Sehr geil von der Optik, sehr lecker. Also erstmal, Grüße gehen raus an Tom Supreme. Die Laden habe ich bei ihm im Video gesehen, lustigerweise. Es könnte sein, dass das Fleisch kurz gelegen hat. Er hätte gesagt, relativ trocken, glaube ich, oder trockener, als er gedacht hätte, das hier ist. Denke ich mal, weil es wirklich ganz frisch war. Ganz saftig das Fleisch, ganz saftig. Relativ hohen Salzgehalt, sag ich gleich, relativ hoch. Knuspriges Brot. Frische durch die Petersilie mag ich sehr gerne. Man merkt schon einen gewissen Fettgehalt. Ja, sag ich mal, man merkt, dass es nicht aus dem Fleisch, was ihr esst, kommt, sondern weil so Zwischenlagen auch noch mit Fett was da drin sind. So ist, ist es ein... Öl Ölgehalt, was nicht negativ ist. Ne? Schön geschmeidig, leichter Mayonnaise-Touch in der Soße. Lamm direkt, an Geschmack merke ich nichts, kann ich euch sagen. Kein, für mich kein Geschmack drin. Bewertung am Ende des Videos, wir gehen jetzt weiter. Also zu dem den vielversprechendsten Döner beinahe in ganz Berlin. Los geht's. So, eins muss ich noch sagen, bevor wir jetzt zum nächsten Laden gehen: ziemlich säurelastig. Zitrone drin und dieses Sumak. Also, das hat ordentlich Säureflasche. Das erste, was ihr merkt, wenn ihr reinschmeckt, äh, ist die Säure. Ich mag Säure, ne? Also, Säure ist ja auch was sehr Positives, was zum Essen sein kann. Und äh, das war sehr prägnant. Speziell ein spezieller Döner, ein außergewöhnlicher Döner für mich. So, und jetzt geht's weiter zum einen der vielversprechendsten Döner. Vielleicht nicht sogar dem vielversprechendsten in ganz Berlin. Es geht zu, zum Ugo-Grill. Also, nicht wenige Leute sagen, das ist der beste Döner in Berlin. Ach, mein, du bist ja kein Schweine, aber, also kein Fernseher, so Wildramseer, ne? Ja, so hat 2. Ja? Er ist ja auch noch wilde Okay. Er ist ja doppelt. Ich hätte gedacht, Wildramseer ist schon wieder was anderes. <lacht> Nochmal ganz kurz, alles wird selber gemacht. Brot wird selber gemacht. Soßen, Schaf, Tzatziki und Kräuter haben wir da. Das nochmal kurze Info. Sieht sehr speziell aus, die Soße. Sehr dunkel. Hat schon mal von der Optik einen ganz anderen Charakter. Wir gucken, wie es schmeckt. Das ist die Hauptsache. Wir bestellen den Döner. Bis gleich. Richtig schön fertig das Ganze. Da muss richtig Geschmack drin sein. Ähm, ich nehme Schaf und Tzatziki, bitte. Ähm, magst du mir vielleicht noch sagen, für die Kamera, ah, ja. weißt du, was für ein Fleisch das ist, was ihr benutzt? Also so, äh, okay, aber das ist der Teil vom Tier. Mhm. Ah, ja, von hier. Okay, okay. Ist das Halal? Ja. Okay. okay. Salat ohne Tomaten alles. Ohne Tomaten, genau. Und Tzatziki-Shaft. So, also, ihr seht es jetzt hier. Relativ schmal wieder bewegt. Ich sage euch irgendwie bei mir, wieder mal wie bei den Frauen, ich liebe alles. Ähm, ich mag diese richtig überladenen, mit erstmal Salat runterpickt, wo man eine Gabel braucht, um den zu essen. Ich mag das gerne. Und ich mag aber auch sehr gerne diese kleinen Basic-Döner. Recht schmal, recht klein ist auch. Sieht man vielleicht auf den Dings nicht, aber es ist ein kleiner, schöner, für mich ein Snack, beinahe. Ne? Aber sieht einfach lecker aus. Einfach sehr lecker. Ich snack erstmal hier den Salat. Ich muss hier in den Hinterhof gehen, weil da war zu laut, da war zu laut richtig schön mit Essig behandelt. Edel. Das ist ein edler Salat. Erstes Feeling. Schön weich, schön fluffig. Ah! Ja, Lass mir was übrig, Junge. Ne. <lacht> das erste, was mir zu dem Döner einfällt, weich. Lieblich im Geschmack. Er perfekt ausgewogen, als hätte sich da irgendjemand hingestellt und hätte damit Feinwaage. Vom Gewürz her, von der Fettzusammenstellung, das Ganze auf Milligramm genau, damit es für den Gaumen lieblich ähm, und perfekt einfach ist. Kommt leichte Schärfe durch die Soße. Scharfe Soße, Endgegner. Komplett Endgegner. Geiler Gegenspieler mit der Säure vom Salat. Und diese Lieblichkeit nicht zu fassen. Vertraut mir, diese Lieblichkeit, ihr wisst, wenn ihr da rein wisst, was ich meine. Das ist ja ein selbstgemachter hackfleisch ne? Da sind wir schon bei der Bewertung angelangt. Den Pascha nim Ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt, da muss ich mich eingestehen. Der Pascha nimmt Döner. Ich sag's frei raus, ein bisschen zu viel Salz. Trotzdem sehr lecker, sehr speziell. Ölig, durchzogen, schöne Säure. Für mich 8 von 10 Punkten war ein lecker Döner. Top. Bewertung von, vom, vom Ugo Grill. Es ist ein Liga für sich. Es ist ein Hackfleischspieß. Ähm, der hat einfach Klasse. Der hat Klasse für sich. Den findest du so nicht. So habe ich noch nicht gegessen. Es ist Endgegner. Die Würzung ist heftig. Ähm, Soßen auf Endlevel, Brot auf Endlevel. Du kannst, glaube ich, einen Hackspieß, kannst du kaum besser machen. Du kannst ihn kaum besser machen. Also, ich gebe diesem Döner ähm, eine... 9,2 Punkte. Man kennt ja diesen standard -Döner geschmack aus diesen typischen Hackfleischspießen, nur das hier ist einfach ähm, das Gleiche nur ein 100 Mal besser. Man träumt vom guten Döner, geht in Döner nebenan, äh, aber man kriegt auf einmal was Besonderes, was richtig Heftiges, äh, hat, aber hat immer noch zugleich den Döner-Geschmack, den man kennt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Hat mir sehr Spaß gemacht, das Video. Denkt an äh, die Glocke an, an das Kommentar, an den Daumen oben um und wir sehen uns im nächsten Video.